Herzlich Willkommen zurück zu Pokémon... Sorry, Moment, komm schon. Voll vergessen. So, hallo und herzlich Willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Äh, ich wundere, wieso ich gerade in der Fangscreen drin bin. Äh, ich habe mir einen Pantymos gefangen. Das kam zufällig, als ich gerade aufs Klo wollte. Und deswegen habe ich das ganz kurz gefangen halt. Ähm, aber ich habe jetzt nur mal bis hier gespielt, mehr nicht. Das heißt, wir sehen jetzt gleich noch die EP-Verteilung. Äh, und dann wie Pantymos in Pokédex eingetragen wird und dann wie. Oh, nice. Und dann wie Pantymos ins Team. Team gebracht wird. Ich habe gerade B gedrückt. Zum Glück geht B nicht. So. Und hier sehen wir den Pokédex-Eintrag für Pantimos. Ist mega klein, mit 1,3 Metern eigentlich. So, wie letztes Mal gesagt, fangen wir hier an zu trainieren. Ich wollte eigentlich, ich habe mir überlegt, ob ich komm, äh, ob ich mir ein Ammonitas rüberziehen soll jetzt gerade. Und dann ist mir eingefallen, dass wir dafür bis zur Safari-Zone kommen müssen. Also da, wo früher die Safari-Zone war, da ist sie ja jetzt nicht mehr. Und da müssen wir hin. Okay, das könnte einen Typenvorteil geben für mich, weil Kampf. äh, Boden. Psy. Was ich? Bodengift gegen Pflanzegift ist. Vorteil, will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Weil der Gifttyp kann recht viel dazwischen funken. Aber ihr könnt es mal probieren mit Ranken hier, wie viel Damage das macht. Hoffentlich wird der Bodentyp priorisiert. Nein, wird er nicht. Okay. Das heißt, wir müssen wieder auf Stalling gehen mit Egelsamen. Und ich trinke mal kurz was, deswegen blende ich mich gleich aus, weil das sieht dann sonst komisch aus. Okay, sorry. Äh, da blende ich mich wieder ein. Und ich gebe ihm halt einen Tackle jetzt, weil das andere nicht. Irgendwie ist es voll kacke. Ich muss da mal Spezial also Spezialangriffe holen. Mal gucken, was Knospe so kann. Der kann zwar Schaufler zum Beispiel, aber ist halt wieder so physisch. Schaufler ist physisch, das weiß ich. Am besten wäre Rasierblatt oder so. Und Egelsamen räumt einfach mal auf. Das ist mega gut. <lacht> und ich heile mich um... Okay, da hat nicht mehr viel KP gehabt, merke ich. Aber wie, du hast verloren. Ach, scheiß drauf, ich trinke einfach so. Ist mir zu aufwendig, das jetzt mal wegzumachen. Ist ja nicht das erste Mal. Von daher. Ja, also äh, sobald ich abgeschaltet habe, habe ich einfach gesehen, wie hier ein Pontimus rausgesprungen kam. Und dann einfach so hierhin gelaufen ist. Nein, nein, nein, nein, Und dann hier nach unten und hier habe ich es gefangen. Dann. Der nächste ist der Gentleman, der hat noch nichts gewonnen. Das Leben ist hart. Das Schiff wird aber auch ziemlich auf Training aufgebaut sein, halt wie Pokémon Rot-Blau halt war mit dem Schiff. Da konnte man viel Kabinen besuchen, viel trainieren. War einfach so eine kleine Überbrückung für eine Trainingsrunde. Äh, äh, äh, äh. Was kannst du eigentlich? Du bist gut, die schicke ich rein. Ich habe voll vergessen, dass ich Schigi jetzt hier habe. Ich habe immer mit Carpador gerechnet, aber ich habe ja Schigi dabei. Hallo? Klappt nicht. Dafür gibt's einen Blubber. Und dafür wirbt mich. Mal gucken, wie cool die Attacke aussieht, weil ich bin immer auf der Suche nach Thumbnails, ich bin ehrlich. Also, ja. Und ich ziehe mir die Attacken gerne so an, wenn es geht. Okay, das sieht voll unspektakulär aus. Dann nicht. Ich hoffe, die Verwirrung hält nicht allzu lange. Ähm ich denke, ich mache das Schiff aber in der Aufnahme. Ich möchte eigentlich nichts wirklich offline machen. Ich habe mich auch dazu entschieden, dass ich momentan... Trank, okay. Äh, dass ich momentan super trank. Gut. Nichts wirklich offline machen möchte. Wollte ich sagen. Einfach aus dem Grund raus, dass ich finde, man sollte das voll legitim machen, wie man halt mit Pokémon Rot-Blau-Gelb hatte. Ich habe ja Pokémon Blau gehabt. Auf dem Kanal schon. Das könnte ich eigentlich mal verlinken, das habe ich voll vergessen. Ich habe einige Pokémon-Spiele gehabt. Ich habe das voll vergessen reinzupacken. Vielleicht klatsche ich es jetzt mal rein. Ich bin jetzt bei sieben Folgen Upload, das heißt ab der achten Folge klatsche ich das vielleicht in die Beschreibung rein. Nein, also das habe ich gar nicht mehr gedacht, dass man. dass ich andere Pokémon-Teile habe. Und ich verlinke das ja so gerne, so ist hey, da ist noch mehr. Ja. So, Shigi Level 17, ich glaube nicht, dass Shilok der damit 18 war. Es gab ein Pokémon am Starter, das war glaube ich Igelaba. Okay. Äh. Ziemlich sicher, dass wir Igelaba, ja. Der konnte man mit Level 18 halt erst machen. Jawohl. Die Animation finde ich zu cool, um die äh, zu überdecken. Cool. Also Shilok ist echt cool. Ja, wir haben Schillock. Ich blende mich wieder ein. Die Kamera hält immer so lange hinten nach. Ich hoffe, das stört nicht so. Ähm, nein. Aha. Ähm. Ja. Da nehme ich mal einen Pokéball. Äh, wir haben schon wieder 4.500 Poké-Dollar. Das war zu schwach. Okay. Das klappt echt gut und das mit dem Controller. Ich muss sagen, ich spiele trotzdem lieber Handheld. Aber.. Handheld kann man halt nicht aufnehmen. Nein, kann ich nicht, weil er kein HDMI hat. Ich kann die Lade. Ich habe jetzt gerade überlegt, weil ich kann das Ladekabel unten einstecken. Aber ich habe hier dann keinen Fernsehanschluss, Fernsehanschluss deswegen. Es ist einfach ein USB-Anschluss an dem PC. Und dann ist keine Elgato dazwischen geschaltet. Fällt mir jetzt gerade ein. Jetzt habe ich nämlich gerade... Moment, ich kann ja einen PC anschließen. Aber dann ist keine Elgato dazwischen, die das Bild überträgt. Und kein HDMI-Kabel, das das Bild überträgt. Ja, nee, geht nicht. Der Gedanke war es irgendwie... Handheld aufzunehmen, Oh nee. Harz- und die hypnose gefehlt. Und ich wollte zuerst noch Schlafpuder machen. Ich hätte es voll bereut, wenn der mich eingeschlafen, eingeschläfert hätte. Okay, ich muss langsam wieder gucken wegen den Leveln. Ich möchte eigentlich schon mal ein gleichmäßiges Team haben. Aber kann ich nichts für. Äh, ja, komm, Schillock als aktives Pokémon, um ein bisschen EP zu farmen. Weil aktiv halt immer noch mehr EP gibt. stimmt die tms habe ich auch noch nicht verteilt aber das mache ich dann auch nicht jetzt wahrscheinlich oder ich guck mal ganz kurz was für themen dass das ich Schilock geben kann zwei plätze hat er ja locker frei okay ja. Äh, dann schicke ich mal du text in den kampf Radfratz ist ja wirklich nur gerade hier zum äh, Radikal machen. Eigentlich. Katzfurie, Ja, Katzfurie ist gut, komm. Nee, ist sie nicht, okay. Dreimal. Ich habe auf meinem Bibor, das ich gezüchtet habe, Nadelrakete. Ähm, und die Attacke ist einfach nur broken. Weil ich spiele mega Beebor. Mit Step-Bonus. Ähm, weil Mega hat die Fähigkeit Hexaplan, Nein, nicht Hexaplage. Hexaplage ist die Basic. Es ist äh, stärk Käferattacken und äh, es gibt die andere, die sagt, dass wenn er eine Step-Attacke benutzt, hat er doppelten statt 1,5-fachen Schaden. Das heißt, ich habe eine Nadelrakete mit einem Schuss jeweils 36 Stärke. Mit 2 bis 5 Trefferquote, meistens 3 oder 4. Und wenn ich dann noch einen... Ich habe den voll auf Angriff gepusht. Natürlich, das heißt, die Attacke macht extrem viel Schaden. Und wenn ich dann zum Beispiel gegen einen Despotar spiele... Ich habe Despotar ohne Critical Hit gewonnen hitted mit dem, mit dem Angriff. Also man kann echt gut spielen mit mega Bibo. Natürlich habe ich auch äh, Giftstacheln drauf und so. Falls ich nicht effektiv bin, kann ich Giftstacheln hinschmeißen, bevor es abkratzt. Aber normalerweise probiere ich wirklich Beatdown mit Kehrtwende, Nadelrakete und... Irgendwas anderem. Weiß auch nicht mehr was. Schussschild habe ich nicht drauf. Ich glaube, noch eine gute Käferattacke im Allgemeinen. Nicht Käfergebrumm. Die kann er nicht lernen. Oder ich habe die nicht im System gefunden. Äh. Öh. Schluck auf. Bodycheck. ey, guck mal an. Jetzt lernst du endlich sinnvolle Attacken weg mit Tackle. Aber auch wieder eine physische, weißt du? Ich glaube, der lernt ernst, wenn er wirklich vollgezogen ist, die guten Attacken. Aber ist okay, momentan ist er stalling, später wird er dann Beatdown, wie ich. halt gerne spiele mit Beatdown. Äh, ich wollte noch ganz kurz meine Shilok heilen. Das war hier. So, mal kurz Tränke rein, ich bin zu Fall, um zum Pokécenter zu laufen. Du kriegst auch noch einen von mir aus. So. Ähm, dann sortiere ich mal kurz mein Team, weil ich ja was trainieren möchte. Das heißt nach vorne. Und wie siehst du aus, wenn du mir nachläufst? Süß. X-Abwehr. Okay, da drüben habe ich die Trainer schon besiegt. Den alten habe ich ja auch schon weggemacht. Jawohl. War ich mir, mir jetzt gerade nicht sicher. Deswegen gucke ich lieber nochmal nach. So, der nächste Nase, nicht vergessen, das Licht auszuschalten. Ja, natürlich nicht. Wer vergisst das schon, ne? Es sind halt jetzt Elektriker. Jürgen. Ich habe mir echt überlegt, meinen Rivalen zuerst Jürgen zu nennen, dann habe ich mich für Rüdiger entschieden. Sonst hätte ich jetzt Jürgen und Jürgen. Perfekt, der kann schaufler. Und da Schwebe keine Fähigkeit, also da Schwebe eine Fähigkeit ist und es keine Fähigkeiten gibt, trifft einfach alles. Ah, okay. Okay, die Animation ist immer noch ein bisschen komisch, aber naja. Okay, das ist ganz cool gemacht sogar. Jawohl, wir sind auf dem Folgentrip immer noch. Das heißt, Sherlock hat jetzt keinen Kampfbeteiligungsbonus mehr. Mal gucken, ob ich das treffe mit dem Timing, dass ich davon einen Screenshot habe. Wäre schon ganz cool. Jawohl, das hat sogar gereicht. Ich muss immer noch gucken, wo ich einen Mondstein hinkriege. Aber ich habe, glaube ich, eine Idee, sobald ich Zerschneider habe. In der Dicta-Höhle können wir durch dann. Und nächstes Mal nehme ich einfach den anderen Controller. Ich glaube, das mache ich sogar kurz. Indem ich das jetzt so mache. Mir ist zwar ungewohnt, weil er die andere Seite hat, aber das ist schon okay. Nicht ausschalten. gut das war die falsche Taste sowieso. So. So. ist gut. Jawohl, viel besser. Im Kampf entscheide 1. Okay. Ich habe noch ein, zwei Tricks rausgefunden. Wenn man zum Beispiel den Stick reindrückt, dann hat man eine Aktion. Mit Z-Knopf hat man eine Aktion. Der hintere. Vorne ist ja einfach nur R. Hinten ist ZR oder ZL. Äh, die haben eine Aktion. Ja. Das ist wahrscheinlich, damit man mit dem Pokéball wirklich spielen kann. Dann kann man mit dem Rad drehen und reindrücken, um zu sprechen oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt zum Beispiel auch einfach in die Mitte drücken, runtergehen, Mitte drücken und dann läuft das. Also man hat da schon... Oh. Der hat mir jetzt nicht ernsthaft eine K.O.-Attack verpasst, ne? Und der trifft sogar noch beim ersten Versuch, weißt du? Das ist dezent frustrierend. Und ja, das System in der ersten Generation war scheiße für die Attacken. Weil die haben nur getroffen, wenn der Init-Wert der Pokémon höher war als jeder Gegner. Und die langsamsten Pokémon konnten Geofisur und äh, Hornboar, nee, nicht Hornboar. Es gab eine zweite KO-Attack, aber ich weiß nicht mehr welche. Ähm, überhaupt lernen. Also war ich völlig für den Arsch. Und im PvP ist sie verboten. Man darf keine KO-Attacken im PvP spielen, das weiß ich. Weil es jetzt in einem random, es gibt zu random die Chance auf einen unfairen Sieg mit einer KO-Attack. Deswegen sind die draußen. Ich spiele nicht sehr aktiv PvP, aber mit den meisten Regeln kenne ich mich da tatsächlich aus. Halt wie bei Yu-Gi-Oh! auch, aber das ist was anderes. Ich würde eh probieren, wenn ich hier fertig bin, vielleicht noch ein 6. Team zusammenzustellen mit den stärksten Pokémon in dem Sinn. Äh, was ich noch gucken muss, ist allerdings, dass ich wahrscheinlich Simsala, Gengar, Rizeros und Geowatz nicht mit euch zusammen machen kann. Sondern ich kann die vier Pokémon vorbereiten und muss sie dann mit einem Freund tauschen. Das heißt, ich würde sie einfach so weit vorbereiten, dass wir sie eigentlich nur noch wegtauschen können. Und dann würde ich sie halt nochmal zeigen, wenn ich sie entwickelt habe. So, basic halt, ja. Die müsste ich eben tauschen. Und Alolan dasselbe halt nochmal. So ein Alula Gengar wäre sicher auch mega lustig geworden. Aber ne, wir haben nur Alola. Nicht Simsela. Ähm. Wie ist es wie? Alola Geowatz. Mit dem Elektrozusatztypen. Weiß nicht, wieso mir das jetzt nicht gerade eingefallen ist. Da hat der Gestein Elektron. Das ist eigentlich eine recht interessante Kombo mit dem Geowatts-Boost, vor allem, weil der effektiv auf die Artika spielen kann. Und defensiv ist heißt also ein Steil-Pokémon halt. Deswegen finde ich Elektro-Geowards, also das alula geowards sehr interessant sogar. Das ist eine Kampfattacke gegen normal Fehl, das ist natürlich Liebe. Ja. Nee, aber alula geowards ist um einiges interessanter als Geowards selbst, finde ich. Ein Igla. Was haben wir eigentlich für Zeit? Okay, ich glaube. Das ist die letzte Folge, die ich heute aufnehme. Passt schon. Aber ich habe hier noch einiges auf der Seite. Ich habe jetzt etwa sieben, Folgen, acht Folgen auf der Seite noch, die ich noch rausrendern muss. Weil das Problem ist, dass Elgato mir da mal ein bisschen reinfuscht. Da es ein bisschen viel Leistung braucht und mein PC ab und zu abschmiert damit. Deswegen kann ich nur eine bis zwei Folgen pro Mal rausrendern aufs Mal direkt und hochladen kann sein, dass da deswegen ein, zwei Folgen ausfallen, so wie jetzt die ersten Folgen. Nach Folge 4 war ja mal eine kurze Pause drin, einfach weil ich nicht nachgekommen bin. Ich bin ja nicht jeden Tag zu Hause aktuell halt. Ja, aber ist, so, ist nicht so schlimm. Und Critical sogar, nice. Und hier drüben müssten wir dann gleich Relaxer noch sehen. Das waren übrigens alle Trainer, wenn ich es richtig habe. So. Habe ich sogar richtig geschätzt. Ich habe gehofft, dass es reicht. Jawohl. Alles hoch. Okay, wir kriegen radikal. Gut, ciao. Ich will da nicht im Weg stehen, wenn wir radikal kriegen. Meistens radikal ist natürlich... Oh, ich darf nicht B drücken, ich muss A drücken, sonst breche ich ab. Jo, gefällt mir immer noch nicht so. Ich mochte das alte Radikal mega, aber ich mag die neuen Animationen nicht von Radikal irgendwie. Das ist übrigens, glaube ich, nicht wirklich einfach eine Maus. Also Radfratz ja, Radikal ist für mich eher was anderes. Hat für mich eher was, erstens Ratte, nicht, Ra nicht Maus. Okay, die lassen mich durch. Hier oben gab es, glaube ich, V und Blitz. Also nicht mehr heute, aber damals. Ja, natürlich habe ich 30, glaube ich. 5 oh, zum Glück. Die Richterfunktion. Oh, voll cool. Es gibt doch Potenzial. Okay, das macht das Ganze natürlich ganz anders. Ich wusste es, die sind speziell. Okay, das ist natürlich gut zu wissen. Ähm, das kann man züchten. Das würden wir dann noch ein Sechster-Team zusammen züchten. Äh, ohne Pikachu. Weil Pikachu ist unfair. Aber mal gucken. Einfach, dass ich ein Let's-Go-Team habe. Eigentlich das perfekt ist. Ich muss mich dann nur entscheiden, wenn ihr den habt für ein Team, dann schreibt es doch gerne mal Runden rein oder so. Gut. Äh, ansonsten würde ich dann spontan, nee, also nicht spontan, ich würde mir was überlegen, was ich spielen möchte, zum Beispiel. Äh, eben zum Beispiel Nidoking King finde ich halt immer cool. Äh, ich habe gehört, Megas gibt's. Da würde natürlich Mega Beast of Lord zum Stalling helfen oder halt ein Mega Glurak X ist, glaube ich, der der Schwarze. Das, das ist nicht, weil er schwarz ist, sondern weil er ein Drach ist. Aber ja, mal gucken. Taubos wäre natürlich immer cool, aber spiele ich schon Immer will ich es nicht auch noch züchten eigentlich. Mal gucken. Vielleicht züchte ich auch mehr als 6 Pokémon. Nicht alle, aber ein, paar, ein Teil davon. Gut, ich sollte mich mal wieder einblenden. Das habe ich voll vergessen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Auf für euch hat es gefallen. Mein Name ist Adrian, sobald ich da komme. Alles Pop Zucker. Cheerio!